Frieden schaffen mit immer mehr Waffen. Welch eine wahnsinnige Logik ist das? Sind wir von Sinnen, Waffen zu liefern, mit denen russische Menschen getötet werden? Der Westen könnte durch diese Waffenlieferungen genau das auslösen, was er unbedingt vermeiden wollte. Eine atomare Eskalation. Warum gab es nie Forderungen nach Waffenlieferungen an Länder, die von den USA in terroristischer Weise niedergebombt wurden? Waffenlieferungen sind ein absolutes No-Go für Deutschland. Hallo. Hier ist wieder der Klaus aus Franken. Zu Beginn dieses Jahres eskaliert der Ukraine-Konflikt in einem atemberaubenden Tempo. Frankreich liefert leichte Radpanzer an die Ukraine. Scholz und Biden telefonieren. Das Weiße Haus teilt mit, dass Deutschland Matterpanzer und eine Patriot Luftabwehrbatterie liefern wird. Für die russische Botschaft ist nun eine moralische Grenze überschritten. Russland reagiert. Die online meldet, dass Russland für Januar eine Megamobilisierung von 500.000 Soldaten plant. Russland stationiert Atomwaffen auf der Krim und in Weißrussland. Frieden schaffen mit immer mehr Waffen. Welch eine wahnsinnige Logik ist das? Insbesondere deutsche Waffen haben in diesem Konflikt nichts verloren. Haben wir Deutsche aus zwei Weltkriegen nichts gelernt? Deutschland hat mit Russland nur ein Waffenstillstandsabkommen, keinen Friedensvertrag. Sind wir von Sinnen, Waffen zu liefern, mit denen russische Menschen getötet werden? Man kann sich nun an zwei Fingern abzählen, was passieren wird. Russland wird auf Dauer diesem Waffenexportwahnsinn des Westens nicht mehr standhalten können. Der russische Bär wird dadurch an die Wand gedrückt werden. Und die Ukraine wird auch nicht davor zurückschrecken, die Krim zurückzuerobern. Niemals wird es auf diese Weise Frieden geben. Der Westen könnte durch diese Waffenlieferungen genau das auslösen, was er unbedingt vermeiden wollte. Eine atomare Eskalation. Wer will eigentlich diesen wahnsinnigen Krieg zwischen ukrainischen und russischen Brüdern? Geh auf die Straße und frag die Menschen, wollt ihr Krieg? Frag in Berlin. Frag in Moskau, frag in Kiew, du wirst keinen einzigen finden, der Krieg will. Warum haben wir dann aber diesen wahnsinnigen Krieg? Irgendwo müssen im Hintergrund Kriegstreiber da sein, die diesen Krieg wollen und davon profitieren, sonst gäbe es diesen Krieg nicht. Der Mainstream gibt uns seit Monaten mantramäßig nur eine einzige Antwort. Putin ist der Sündenbock, Russland trägt die Alleinschuld, Russland böse, Ukraine gut. Gibt es aber vielleicht noch viel bösere Drahtzieher, möglicherweise auf beiden Seiten, die völlig im Dunkeln bleiben, und uns bewusst vom Mainstream vorenthalten werden. Im Krieg stirbt bekanntlich zuerst die Wahrheit. GLA-TV strahlte die Rede vom russischen Außenminister Lavrov vor der UN vom 22. September 2022 unzensiert und ungekürzt aus. Die Rede ist auch im Internet kaum im europäischen Raum zu finden dass sie von der EU gesperrt wurde. Lavrov betonte in dieser Rede, dass sich die Unterhändler beider Kriegsparteien bei den Friedensverhandlungen Ende März 2022 in Istanbul geeinigt hatten und der Frieden zum Greifen nah war. Und dann kam das Massaker von Butschau. Die Gräueltat wurde ohne jede unabhängige Untersuchung Russland in die Schuhe geschoben. Der ehemalige Major Florian Pfaff zeigte auf der 18. Antizensurkonferenz ein Video vom Bürgermeister von Butscha, das unmittelbar nach dem Abzug der russischen Soldaten aufgenommen wurde. Auch dieses Video wurde übrigens im Netz gelöscht. Mit keinem Wort erwähnt er darin ukrainische Leichen auf den Straßen Budschas. Es ist somit offenkundig, dass dieses Massaker nicht von russischen Soldaten verübt wurde. Und dies ist nur ein Beleg von vielen dafür, dass noch viel bösere Kräfte als Putin Interesse an einer Eskalation dieses Konfliktes haben den Frieden torpedieren. Laut dem Bundestagsabgeordneten Dr. Michael Espendiller haben die USA bisher Waffen im Wert von 40 Milliarden US-Dollar in die Ukraine gepumpt. Sie fordern nun die EU auf, die Ukraine mit monatlich 3,5 Milliarden zu unterstützen, damit die bankrotte Ukraine die US-Waffenlieferungen bezahlen kann. Die EU-Gelder fließen somit in die USA. Die Waffenlieferungen aus Europa sind hingegen Schenkungen. Wer also dem Weg des Geldes folgt, der merkt, dass die USA nicht nur im Energiesektor der große Profiteur dieses Krieges ist. In nahezu allen kriegerischen Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte haben die USA maßgeblich die Fäden gezogen. Sollte es dieses Mal anders sein? Warum gab es aber bei sämtlichen US-geführten Angriffskriegen niemals Wirtschaftssanktionen gegen die USA? Warum gab es nie Forderungen nach Waffenlieferungen an Länder, die von den USA in terroristischer Weise niedergebombt wurden? Ich erinnere an Vietnam und die Tonkin-Lüge, den Irakkrieg 1990 mit der Brutkasten-Lüge oder den Irakkrieg 2003 mit der Lüge über angebliche Massenvernichtungswaffen und so weiter und so weiter. Und ich möchte euch heute eine Antwort auf diese Fragen geben mit einem kurzen Ausschnitt aus einer KLA-TV-Sendung. Stopp dem Medienterror. Massenmedien, allen voran die sogenannten Öffentlich-Rechtlichen, gehören zu den weltweit gefährlichsten Organisationen überhaupt. Denn Mainstream-Medien sind größtenteils willfährige Handlanger von Kriegstreibern geworden. Mainstream-Medien sind größtenteils willfährige Handlanger von Kriegstreibern geworden. Wisst ihr, früher habe ich gedacht, das ist zu krass. Die Berichterstattung über diesen Krieg zeigt aber, dass dies keinesfalls übertrieben ist. Mahnende Stimmen, wie zum Beispiel von Sarah Wagenknecht werden einfach diskreditiert. Stattdessen sind fast nur Stimmen von sogenannten Militärexperten zu hören, die Waffenlieferungen vehement fordern. Unser größtes Problem von uns allen, Menschen hier ist daher die manipulative Kriegspropaganda der Massenmedien. Schaut euch bitte unbedingt diese Sendung an. Terroristische Aktionen friedlicher Demonstranten. Hier wird dokumentiert, wie krass uns die Medien bereits über den Ursprung dieses Konfliktes belogen haben. Unglaublich. Zwei Drittel der Deutschen sind laut Umfragen gegen weitere Waffenlieferungen in die Ukraine. Dies spiegelt sich jedoch in der öffentlichen Berichterstattung nicht wider. Ist es daher nicht höchste Zeit, dass wir dies öffentlich bekunden müssen? Deutsche Waffen dürfen niemals mehr Menschen töten. Das darf sich nicht wiederholen. Das ist eine historische Verantwortung, insbesondere für uns Deutsche. Waffenlieferungen sind ein absolutes No-Go für Deutschland. Und an dieser Stelle werde ich emotional. Was können wir jetzt tun? Erhebt eure Stimme und ruft euren Bundestagsabgeordneten an. Sie müssen spüren, dass das Volk ohne Wenn und Aber gegen deutsche Waffenlieferungen steht. Zweitens, der Protest gegen jede Form von Waffenlieferungen muss jetzt, wo es noch Zeit ist, auf die Straße. Es braucht allerorts Menschen, die jetzt diesen Protest organisieren. Steht mit auf gegen jede Waffenlieferung. Euer Klaus aus Franken.